Danke, dass du Zeit hast, ich freue ja, mich genau. drauf und ich übergebe dir das Wort und ja, ich bin schon super gespannt. <lacht> ja, äh, schönen guten Morgen, mein Name ist äh, Barbara Hahn und ich bin äh, vom Grundberuf eine Kinderkrankenpflegerin, äh, jetzt aber schon seit mittlerweile zehn Jahren am St. Anna äh, Kinderspital in Wien, äh, Pflegedirektorin und äh, Geschäftsführerin. Und ähm, in der, in der Covid-Zeit, also wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, na ja, so aus dem Management, aha, wieso halten die jetzt dann Vortrag zu Hygienemaßnahmen, ähm, dann kann ich, ihn, kann ich Sie beruhigen äh, und, und, und Ihnen auch bestätigen, also einerseits, dass die Hygiene mich ähm, über, über viele Jahre, mittlerweile Jahrzehnte, einfach schon immer begleitet hat, dass also ich habe viele zig äh, Hygieneausbildungen äh, äh, hinter äh, also absolviert und gebracht und gemacht, aber auch in meiner Verantwortung als, als Direktorin und Geschäftsführerin, wenn ich mich nicht in äh, den Grundlagen dieses äh, Faches auskenne, dann würde ich nicht ein Krankenhaus äh, leiten und führen können. Und als kleine äh, Nebenbemerkung, der Vater meiner Kinder ist äh, Hygienefachkraft äh, aus Niederösterreich und äh, damit auch ist da auch das Herz äh, in der Hygiene hängen geblieben. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen einen Überblick geben, was ich Ihnen heute erzähle. Das wird einerseits sein ein bisschen was über das Virus selber, ein bisschen was über Hygienemaßnahmen und Bestimmungen, vor allem eben für Jugendarbeiterinnen, aber auch Hygienemaßnahmen für Ihr Reinigungspersonal oder für Personal, wenn Sie größere Veranstaltungen haben, wo Sie mit Jugendlichen, aber auch mit Security vielleicht zusammenarbeiten müssen. Also was ist da notwendig? Und ich würde mir dann zum Schluss mit Ihnen einfach auch noch so ein bisschen, ein bisschen was Theoretischeres anschauen. Was ist zu Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln zu sagen und wo muss man da einfach, einfach aufpassen? Ähm, für alle, die jetzt äh, neu noch dazugekommen sind, äh, das Ganze muss wirklich kein Monolog sein. Wenn etwas unklar ist, wenn etwas äh, aus Ihren Augen auch falsch ist, bitte dann äh, machen Sie im Chat darauf aufmerksam, und äh, sodass wir das auch wirklich gleich äh, besprechen können. Äh, das möchte ich auf keinen Fall, dass da äh, Themen, manchmal verspricht man sich als Vortragende und kriegt gar nicht mit, dass man jetzt das Gegenteil eigentlich gesagt hat von dem, was man mehr meint. Und ähm, darum bitte einfach gleich aufmerksam machen. Ähm, also ich, ich fange gern mit der Aussage an, ähm, dass ich weiß oder dass wir wissen, vor allem in der Wissenschaft wissen, Coronaviren sind nicht neu. Ähm, wir haben im äh, St. Anna Kinderspital, ähm, das ja bekanntlich dafür bekannt ist, dass wir Krebs an krebserkrankte Kinder haben, Immer wieder über die Winterzeit, ich würde sagen, so zwischen fünf und sieben Kinder, die an einer Coronaviruserkrankung, erkrankung an einer Corona-Lungenentzündung oder einer Infektion der oberen Atemwege leiden. Aber das sind eben nicht diese Coronaviren, die jetzt äh, im, zum Jahreswechsel äh, in, in, primär mal in China und in, in Wuhan also ähm, entdeckt wurden. Und vor allem dann auch nicht äh, Coronaviren, die so krankmachend waren. Ähm, die Inkubationszeit ist äh, ziemlich tricky. Also dieses Virus, äh, alle, die es ein bisschen beobachtet haben, die wissen, das hat sich ziemlich verändert schon in den letzten Wochen und Monaten. Also wir wissen von äh, bestimmten äh, Inkubationszeiten, wo ein oder zwei Tage, aber auch bis zu 14 so, Entschuldigung, das war jetzt bei mir ein Telefonat, von ein bis zwei Tagen Inkubationszeit, aber auch bis zu 14 Tage, wie man es bei vielen anderen Viruserkrankungen auch kennt. Wenn Sie sich erinnern, es hat im Juni, glaube ich, war es also im Sommer, einen Cluster in Salzburg gegeben und bei diesem Cluster sind nachweislich Personen dabei gewesen, die sich die sowohl am zweiten Tag nach dem Kontakt als auch erst andere Personen am 14. Tag nach dem Kontakt erkrankt sind. Und deswegen ist es ganz schön schwierig, das auch einzugrenzen. Also man ist da sehr rasch in der, in der, in der Phase der, naja, ich glaube, es ist eh noch nichts. Also ich würde mir das nicht mehr zutrauen. Ich würde mich nicht mehr trauen zu sagen, nach dem, was ich jetzt die letzten Wochen und Monate verfolgt habe, naja, nach zwei Tagen ist noch nicht so viel äh, passiert, ähm, das wird kein Covid sein. Äh, durchschnittlich ist die Inkubationszeit fünf bis neun Tage und man kann jedenfalls äh, festhalten, wenn jemand einen Kontakt hatte, dann selber daran erkrankt und zum Beispiel am fünften Tag die Husten, Schnupfen, Fieber, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen bekommt, dann ist er am vierten Tag nach, der, nach dem Kontakt ist er am infektiösesten gewesen. Das heißt, das ist der heikelste Tag, wo man sich gut überlegen sollte, wenn man positiv ist, mit wem hat man da Kontakt gehabt. Also immer am Tag, bevor die Symptome ausbrechen, hat man die größte Viruslast, nennen wir das, wo man die Viren am meisten versprüht. Wenn ich Ihnen jetzt ein wenig über gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben erzählen möchte, dann möchte ich Sie in dem Zusammenhang wirklich... Immer dringend hinweisen, nehmen Sie nicht, ähm, ich nehme an, Sie kriegen diese Audio-Videodatei äh, zur Verfügung gestellt, Sie kriegen auch meine äh, Unterlagen zur Verfügung gestellt, nehmen Sie das bitte nicht als immer gegeben hin. Schauen Sie sich wirklich, wenn Sie sich auf eine Veranstaltung vorbereiten oder wenn Sie sich updaten wollen, gehen Sie auf die, auf die aktuellen äh, Websites äh, vom Sozialministerium, vom, vom Gesundheitsministerium, von der AGES, Uh, und so weiter, weil sich einfach so viel, uh, so viel, so viel ändert. Ich habe komplett den Überblick verloren, wo ich noch hinfahren darf oder wer von wo zurückkommen darf mit und ohne Abstrich und sonst irgendwas. Wenn wir solche Fälle haben, wir schauen immer nach. Also da gibt es keinen, da gibt es wirklich einen ganz einen klaren Auftrag. Bitte halten Sie sich die, die Quellen aktuell. Um, wenn wir jetzt noch einmal aufs Virus zurückkommen, das Virus hat eine ganz eine hohe Infektiosität über die Atemwege. Das, was ich jetzt hier mache, etwas angestrengt, nicht ganz aufgeregt, aber auch nicht unaufgeregt, doch sehr laut. Ich versuche gut zu artikulieren. Es ist aber niemand natürlich bei mir im Büro herinnen. Das ist die eine der gefährlichsten. Ich habe keine Maske auf. Das ist eine der gefährlichsten Situationen, äh, wenn ich positiv wäre, wie ich jetzt meine, meine Tröpfchen versprühen würde. Die Tröpfchen sind immer, es äh, gibt immer zwei Formen von Tröpfchen. Es gibt immer größere Tröpfchen und es gibt immer ganz kleine Aerosole. Die größeren Tröpfchen sind genau die, die wir mit der Maske, wenn wir die Maske über den Mund, äh, und, Na, über die Mund und Nase haben, dann können wir diese großen Tröpfchen abhalten. Die Aerosole, genau, die, die <lacht> Die Maske wird uns gerade gezeigt, perfekt. <lacht> die, die feinen kleinen Aerosole, die schwirren durch die Luft und deswegen ist es notwendig, nicht nur ähm, Maßnahmen wie die Maske, äh, sondern zum Beispiel auch den Abstand, aber auch ähm, das ist eines meiner Lieblingsthemen mittlerweile geworden, die Raumhygiene, die Raumlüftungshygiene. Also wirklich äh, zu sorgen für Frischluftzufuhr, für regelmäßigen Frischluftzufuhr, weil selbst wenn wir Masken haben äh, und keine regelmäßige Frischluftzufuhr, ist nach kürzester Zeit ist die Luft aerosol überschwängert und ähm, ich habe keine Chance mehr, trotz Maske äh, weiterhin geschützt zu sein. Ich werde auf die Maske und auf die Aerosole noch einmal äh, ein bisschen später zurückkommen. Ähm, wenn man sich jetzt äh, auch überlegt, weil das wird auch ein Thema bei, bei euch äh, in, in den Bereichen sein, äh, wenn ich davon ausgehe, dass ich gerade gesagt habe, äh, die Aerosole, die großen Tröpfchen, die die fallen zu Boden oder fallen auf die Oberfläche, dann ist auch das ein Thema, dass man sich wirklich gut überlegt, wo muss man wann äh, welche Oberflächen und welche Bereiche einfach regelmäßig putzen. Ähm, es macht sehr wohl äh, äh, Sinn, zum Beispiel ähm, Arbeitsplätze oder so, äh, vor, bevor jemand neu beginnt, an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten, äh, zu, zu reinigen und zu desinfizieren. Es macht aber auch Sinn, äh, wenn zwischendurch gewechselt wird, auf jeden Fall wieder und neu zu desinfizieren. Ähm, also merken können wir uns, der Aufenthalt in kleinen, schlecht gelüfteten, geheizten Räumen ist eines der, der größten, ist, birgt eine der größten Gefahren, nämlich der Übertragung, weil eben keine frische Luft mehr ähm, äh, zugeführt wird. Ähm, möglicherweise ist, äh, ich habe einmal eine, eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gehabt, die haben auch, äh, auch nach dem Singen gefragt und auch das Singen ist etwas, ähm, ich habe früher auch im, im, im Kirchenchor, also im Mädchenchor gesungen und ich weiß, wie, wie grantig wir gewesen sind, wenn es So und heute fangen wir mal draußen mit Stimmübungen an oder so, weil wir wollten eigentlich alle hinein. Aber ich glaube, dass das schon Themen sind, wo wir unsere, also ich, ich, ich sage jetzt nicht, wir sollen aufhören zu singen, weil das was Verbindendes ist, weil das was Schönes ist, weil das was Gemeinsames sein kann. Aber machen Sie sich einfach Gedanken, wie können wir singen? Ja, also jede Situation, jedes Meeting, jedes Treffen, jede Veranstaltung, sich einfach so durchzuplanen, welche Optionen gibt es und wo kann man vielleicht einmal zwischendurch auch dann hinausgehen oder man geht ähm, ein bisschen später in den Raum hinein und ist nicht, äh, ist nicht so lange gemeinsam in einem Raum. Die Krankheitsverläufe von Covid, glaube ich, sind uns allen hinlänglich bekannt. Sie wissen ganz genau, wenn Sie jemanden in Ihren Gruppen, in Ihren Bereichen haben, der sich unwohl fühlt, der so, so, so ein bisschen unspezifisch noch, sagen wir, sich nicht wohl fühlt, dann kann ich Sie nur motivieren, den oder diejenige einfach nach Hause zu schicken, ähm, aus der Gruppe zu separieren und äh, zu schauen, dass der oder diejenige einfach bis klar ist, wird das jetzt ein Bauchinfekt oder wird es eher was im Hals oder so. Also sprechen es ähm, diese Menschen dann einfach an. Ähm, nicht einfach zuwarten, sondern wenn sich jemand unwohl fühlt, äh, dann sollte er eigentlich den, den, die Veranstaltung oder wie auch immer wieder verlassen. Ähm, der Husten ist was ganz typisches, also fast 50 Prozent der Menschen oder der Covid Erkrankten husten in unterschiedlichen Ausprägungen. Das können so ganz kleine, so, <lacht> so staccatoartig, wo gar nicht man das Gefühl hat, der hustet aus der ganzen Lunge heraus. Es kann aber auch wirklich ein schwerer Atemnotanfall sein. Also das, das sind fast 50 Prozent der Menschen. Ähm, sehr häufig und immer häufiger ähm, ist es so, dass auch äh, der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn ähm, als eines der ersten Symptome angegeben wird. Wir sehen das immer wieder bei... Also ich habe relativ viele äh, junge Kolleginnen, auch um, um, unter 30, ähm, beziehungsweise wir haben natürlich auch viele jugendliche äh, Kinder im Haus. Und wenn da, wenn da ähm, Symptome angegeben wurden, dann war das oft der, der Verlust der, des Geschmacks- und Geruchssinns. Da hat man sonst noch nichts, da hat man keine verstopfte Nase, man hat kein Kopf kein keinen Halswitz, sondern man riecht einfach nicht mehr. Und das, manche sagen, mir ist das sofort aufgefallen und manche nehmen das aber gar nicht so wahr. Also ich möchte ein bisschen sensibilisieren darauf, ähm, auch auf diese Symptome, wo man glaubt, na wenn ich nichts mehr rieche, das muss, ja so, das muss man ja sofort auffallen. Nein, das... Das, das fällt nicht auf. Ähm, was wir auch nicht genau wissen, und das ist jetzt die, die weniger gute Nachricht, ist, wie lange ein Covid-Erkrankter tatsächlich auch eine Abwehr gegen dieses Virus hat. Da gibt es unterschiedliche Studien. Es gibt noch keine großen weltweiten Studien dazu. Ähm, also die die Covid-Erkrankten kriegen alle Empfehlungen von ihren Ärzten, aber einfach zu sagen oder zu glauben, na, der hat eh schon einmal jetzt ähm, Covid äh, gehabt, ähm, du kannst das nicht mehr kriegen, das ist, das stimmt leider nicht. Also das wissen wir auch derzeit aus der Wissenschaft. Ähm ja, die äh, Diskussion gibt es auch immer wieder, wer ist ein, ein, <lacht> ein bestätigter Fall, das sind ähm also es gibt Patienten oder es gibt Menschen, vor allem nicht Patienten, sondern Menschen, die im Rahmen eines Screenings äh, gesucht werden, wo man, so wie jetzt zum Beispiel im Bundeskanzleramt wird, äh, gibt einen positiven Fall, es gibt Kontaktpersonen, die nachgewiesen sind und trotzdem gibt es eine, eine Reihenuntersuchung von einer größeren Gruppe. Und in dieser größeren Gruppe ist ein äh, Mitarbeiter jetzt offensichtlich positiv gewesen, soweit ich das gelesen habe, der ist trotzdem Covid-positiv. Covid-positiv und an Covid erkrankt, auch wenn er keine Symptome hat. Also diese Diskussionen des, des Sommers, äh, naja, das, wer ist jetzt krank, wirklich jemand, der Symptome hat? Nein, also wenn wir den Virus nachweisen, dann zählt der in der, in der Krankenstatistik. Ähm, die gefährdeten Personengruppen sind immer noch äh, jedenfalls die äh, Erwachsenen, äh, die, die alten Menschen, weil der alte Mensch äh, immer eine, wir nennen das Komorbidität hat. Das heißt, er hat viele andere Erkrankungen dazu, wo so eine Viruserkrankung einfach viel, viel schlechter ähm, auszuhalten und wieder gesund zu kriegen ist. Ähm, natürlich gibt es schwere Fälle auch bei, ähm, auch bei Jugendlichen, auch bei jungen Erwachsenen, ähm, aber da, wo es wirklich äh, die großen, die große Anzahl an, an, an Todesfälle gibt, ist die, ist die Anzahl der, der wirklich sehr alten Menschen. Eine Frage, ab wann ja. ist es nicht alt dann? Also wann, wann ungefähr? Also ihr habt keine Ahnung. Naja, also ab dem 70. Lebensjahr kann man davon ausgehen, dass es im Körper schon so viele Erkrankungen gibt oder Veränderungen gibt, dass ein Virus, das sich da drauf setzt, viel mehr Auswirkungen hat als zum Beispiel bei einer 48-Jährigen. Also ungefähr, ungefähr in diesem Alter. Wenn man als äh, junger Mensch eine Vorerkrankung hat, weil man äh, 25 ist und einen Herzklappenfehler hat, dann hat das eine ähnliche Auswirkung wie wenn man äh, 70 ist und man hat aber die Möglichkeit, genauso sorgsam einfach darauf vorbereitet zu sein, dass, ich, dass mir eben nichts passiert. Gut. Ja, ich habe, ähm, wir haben im St. Anna ein, ein wenig mit, ähm, mit dem Wort Binsenweisheiten gespielt, sind dann drauf gekommen, dass unsere jungen Kolleginnen das Wort Binsenweisheit gar nicht mehr gekannt haben. Das hat mich erst recht motiviert, es dabei zu belassen und es Binsenweisheiten zu nennen. Und ähm, wir gehen einfach davon aus, dass es notwendig ist, dass wir ähm, immer wieder äh, im Gespräch äh, bei, bei vermuteten Kontakt unter eineinhalb bis zwei Metern, äh, wenn Gruppen, zu, wenn Menschengruppen zusammenkommen, dass es immer notwendig ist, äh, einen äh, mund nasen äh, zu tragen. Ähm, wir haben wir es als Institution insofern ein bisschen leichter, weil wir es zum Beispiel auch, wo es die B Bundesregierung aus den und also aus den Verpflichtungen herausgenommen hat. Wir haben es einfach in der Hausordnung drinnen gelassen und bei uns haben immer jetzt seit 13. Oktober, äh 13. März alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mund nasenschutz tragen müssen. Ähm, ein neues Thema für mich dazu ist, und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, auch ist, diesen mund nasenschutz auch regelmäßig zu, zu wechseln. Ähm, es hat keinen Sinn, eine äh, Ein Einwegmaske. Einweg heißt, ich verwende sie einmal. Das muss jetzt nicht eine Stunde wirklich nur sein, aber das sollte kontrolliert sein, dass ich sage, ich verwende meinen meine Mund-Nasen-Schutz, auch den Stoff Mund-Nasen-Schutz, wirklich nur für einen Tag. Ähm, und den eben äh, ich zum Beispiel, also ich gehe jetzt die nächsten fünf Stunden, sind, bin ich durchgehend in, in Terminen, wo ich durchgehend Mund-Nasenschutz trage, äh, wo ich definitiv zwischendurch mir einen neuen Mund-Nasenschutz nehmen muss. Erstens rede ich. Ähm, sobald ich rede, habe ich, so wie ich es zuerst schon gesagt habe, diese Tröpfchen an der Innenseite. Und sobald der Mund-Nasenschutz äh, ein bisschen durchfeuchtet ist, ist die Wirkung weg. Also diesen Mund-Nasen-Schutz Mund bitte wirklich regelmäßig wechseln, das gilt auch für die Stoffmasken, die wir im Spital zum Beispiel überhaupt nicht zulassen können, weil sie nicht zertifiziert sind, aber auch die bitte wirklich nur sehr selektiert von der Zeit her zu verwenden. Ähm, auch ganz ein wichtiges Thema, auch nicht mehr unbekannt, ist äh, der Abstand zu, äh, zu anderen ähm, einhalten mit ein bis zwei Metern. Ähm, das kann ein wenig unterschritten werden, diese zwei Meter, wenn's, wenn beide einen Mund-Nasenschutz tragen, aber das sollte nicht auf Dauer unterschritten werden. Also wenn Sie in einer, in einer Situation sind, vielleicht in einer pädagogisch, äh, pädagogischen Situation, wo Sie mit, mit einem Jugendlichen arbeiten oder mit einem Kind <lacht> lernen, ähm, dann ähm, versuchen sie auch da zu überlegen, wie kann ich mir die Raumgestaltung, die Sitzgestaltung so stellen, dass ich den Jugendlichen gut sehe, ähm, dass der aber auch meine, meine, meine Äußerungen sieht, dass der gut mit mir arbeiten kann. Aber vielleicht stellen sie einfach die Sessel einfach einmal weiter auseinander und, und, und man versucht es auf diese Art. Ähm, ja, Hände mit Seife äh, waschen und oder desinfizieren, da gibt es wenig Uh, Studien dafür, also es, die Studienlage ist so, dass es das eine schlägt, das andere eben nicht, wenn Sie die Hände waschen, ist das sehr gut ordentliche, ordentliche äh, Händehygiene. Dieses Virus ist sehr, hat eine ganz eine schwache Oberfläche. Das heißt, wenn Sie es mit hände seife und dann äh, ordentlich abspülen, können Sie sicher sein, dass es äh, von Ihren Händen weg ist. Bitte nicht die, den Daumen, den Daumenfalz, die Finger falten, äh, vergessen. Und wenn Sie näheren oder mehr Kontakt gehabt haben, bitte auch die, auch die Unterarme vor allem mit desinfizieren. Eine, für uns im Haus ist auch ganz wichtig eine Aussage, bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind. Das fällt vielen Mitarbeitenden natürlich nicht schwer, weil es ihnen eh nicht gut geht. Sie alle haben vielleicht den einen oder die eine Mitarbeiterin, die immer krank auch zur Arbeit gekommen ist. Wir haben sehr klare Regeln dafür jetzt aufgestellt und es wird bei uns einfach ganz konkret von der Vorgesetzten angesprochen. Du hast Schnupfen, du hast eine, eine heißrige Stimme, du wirkst krank, bitte geh wieder nach Hause. Da muss man sich selber, das Team und vor allem die eine Person, die dann möglicherweise mehrere Leute anstreut, vor sich selber schützen. Genau. Ja, und ein Thema, dem möchte ich ein bisschen mehr Zeit widmen, ist ähm, das Thema der Lufthygiene und der Lüftungshygiene. Ich habe das zuerst eh schon kurz angesprochen. Ähm, es macht wirklich Sinn, schauen Sie sich Ihre Besprechungsräume, Ihre Arbeitsräume, Ihre Aufenthaltsräume und so weiter an. Wann kann wo sinnvollerweise äh, gelüftet werden? Es macht keinen Sinn. Ich habe ein, ein relativ kleines Büro, ähm, wenn ich hier mit äh, drei oder vier Mitarbeiterinnen eine Stunde lang mich äh, bespreche, und wir zwar Masken äh, haben, jeder in einer Ecke sitzt, aber die Luft ist komplett verbraucht in dieser Stunde. Ähm, ich lüfte hier in meinem Büro circa alle 20 Minuten und versuche aber auch, das muss ich auch sagen, ich habe viele Meetings äh, mittlerweile, wo ich zu Mitarbeiterinnen sage, wir treffen uns unten im Hof zieht da was an und komm runter, treffen wir uns im Hof. Die sind dann so, aber sie rauchen doch nicht. Nein, ich rauche nicht, aber treffen wir uns halt da unten im Hof zum Reden. Das geht natürlich nicht bei allen Gesprächen und auch nicht, wenn es eine größere Gruppe ist. Aber da, da möchte ich einfach an die Kreativität, ähm, äh, äh, ja, einfach ein bisschen an die Kreativität äh, appellieren. Wir mir jetzt zum Beispiel eine Stationsleitung, die hat äh, kurzerhand äh, einen, in Wien gibt es verschiedene Stadtwanderwege und es gibt einen Stadtwanderweg, der hat wirklich keine Höhenmeter, der ist wirklich nur gerade und die macht ihre Teambesprechung äh, über drei Stunden äh, an einem Samstagvormittag äh, mit den Teammitgliedern und macht so, äh, geht so ein bisschen mit denen spazieren, ohne sich äh, zu 20 in einem Raum zusammenzusetzen. Weil wenn da ein Superspreader dabei ist, dann ist das ganze Team ausgefallen. Definitiv. Ja. Ähm, gut. Ja, ich glaube, dass ähm, vermeiden Sie Körperkontakt ist und, und vor allem das Händeschütteln, ich glaube, das ist mittlerweile eh überhaupt kein Thema, also mehr zumindest in meiner, in meiner Umgebung. Ähm, ich bin wieder dazu übergegangen, ähm, phasenweise einfach zu sagen, ich schenke Ihnen ein Lächeln, aber bitte im um Verständnis, ähm, Hände schütteln dummer erst im nächsten Sommer wieder. Es ähm, ist öfters bei, bei älteren Leuten, wissen wir es aus der Pflege von Kolleginnen oder so, wo das nicht so gut ankommt, aber man muss auch, man, muss auch, man darf auch diese älteren Leute dann ein bisschen, ein bisschen erziehen. Genau. Ähm, genau, und wenn wir das jetzt alles eingehalten haben, dann kommt ein Punkt noch dazu. Ähm, ich sehe jetzt ja nicht so viele ähm, ähm, im, im Chat, also ich sehe ja nur ähm, ein paar wenige, aber, ähm, und sie haben alle keine Maske auf, aber wenn, wenn ich sie sehe, dann könnte man mitzählen, wie oft man als äh, selber seine Hände im Gesicht hat. Und jedes Mal, wenn Sie Ihre Hände im Gesicht haben oder wenn Sie eine Maske aufhaben und um mit der Maske herumzupfen, weil die eben nicht so gut hält oder so, dann ist das eine potenzielle äh, Gefahr, sich wieder zu kontaminieren. Nämlich einerseits, wenn ich selber schon äh, positiv bin und es nicht weiß, dass ich meine Tröpfchen auch auf die Finger kriege und wenn aber von außen meine Maske etwas abgehalten hat, dann würde ich es mir auch auf meine Finger auf meine Finger geben. Ähm, ich kann Ihnen, ähm, ich kann Ihnen äh, auch empfehlen, äh, vor allem für äh, stärkere, oft gar nicht stärkere, sondern vor allem große äh, Männer, äh, die brauchen manchmal auch so eine Verlängerung äh, oder Jugendliche eben, die brauchen so eine Verlängerung, damit sie, diesen, damit sie diese Masken auch wirklich äh, tolerieren und. Ähm, auch wirklich sinnvoll verwenden wollen. Schauen Sie sich da um, da bietet also diverse. es gibt mittlerweile wirklich diverse Anbieter, ich kann Ihnen auch gerne einen Kontakt, äh, ja, ich werde Ihnen vielleicht einfach auch einen, einen Kontakt mitschicken. Ich habe auch, kurzen Moment, Entschuldigung. Ich habe mir auch noch äh, etwas, ich habe auch noch etwas für mich gefunden, was ich Ihnen gerne äh, auch zeigen möchte und weitergeben möchte. Das ist ein bisschen ein Abstandhalter. Wenn ich längere Zeit in einem Meeting bin, dann habe ich so äh, Entschuldigung, dann ist das so ein, ein sie ist ganz weich, drückt nicht, tut nicht weh und macht es ein bisschen leichter ähm, diese Maskenakzeptanz und, und vor allem, dass man sich auch nicht ständig ins Gesicht greift. Also das ist vielleicht auch etwas, was man dass man so ein bisschen weitergeben kann. Ähm, ich habe zuerst gesprochen über, die, ähm, über den Mund-Nasen-Schutz und äh, was dieser bewirkt in Bezug auf die Tröpfchen und auf die Aerosole. Ähm, ich möchte ein Wort auch noch verlieren, oder ich erlaube mir auch ein Wort zu verlieren äh, zu den ähm, Face Shields, also zu den Gesichtsschildern. Ähm, wenn Sie sich jetzt äh, überlegen, dass wir wissen, es äh, fallen die großen Tröpfchen sofort hinunter oder werden durch die Maske gehalten und die anderen äh, umfliegen uns aber, dann äh, darf sich jeder einfach ein Bild machen, wie gut oder wie hilfreich auch tatsächlich äh, zur Aerosolabwehr so ein, ein Gesichtsschild ist. Ich möchte das äh, nicht. Ähm, unausgesprochen lassen, dass das jedenfalls etwas ist für Menschen, die tatsächlich Panikattacken aufgrund der, der mund-, des mund schutzes haben. Das ist immer noch besser als, als gar nichts zu tragen. Ich kann das gut verstehen, dass Menschen mit, einem, mit, mit Asthma, mit schweren Lungenerkrankungen, mit äh, Menschen, die diese Sauerstoffbrillen schon äh, tragen müssen, dass die das nicht aushalten, auch noch eine mund maske drüber. Aber ähm, wenn es für uns Jüngere einfach äh, möglich ist, dann möchte ich in dem Fall schon wirklich für den Mund-Nasen-Schutz plädieren und mich gegen das ähm, Gesichtsschild vorsichtig aussprechen. Genau. Ähm ja, ich würde jetzt gerne noch, ich war jetzt viel schneller als ich dachte, aber dann haben wir mehr Zeit wir für Fragen. Kann ich eine Frage stellen zum Beispiel? Bitte, also, gerne. Gibt es gleich genau. Fragen bei euch? Genau. Im Chat Guide, also schreibt es rein im Chat, wenn sie irgendwelche Fragen zu diesen Themen hat, die jetzt gerade die, also die Barbara gesagt hat. Aber ich zum Beispiel bei einer Frage, was ich zum Beispiel jetzt mache, ist, ich nehme meine Stoffmaske ja, und gehe mit der, und danach knugle sie zusammen und stecke sie einfach in meinen ja. mhm. Ist das eigentlich sinnvoll oder ist das eigentlich ein Blödsinn? Sollte das, das anders machen? Ja? Und dann das, das ist, ist nicht es wieder und dann stecke ich es mir wieder auf jetzt. Ja? Genau. Also ähm, ich habe jetzt da, ich habe euer Plakat genommen, weil das gerade da liegt. <lacht> und mit dem kann ich euch zeigen, äh, wie ich sinnvoll zumindest versucht habe, meinen Kindern äh, zu lernen, wie sie den Mund-Nasenschutz äh, also weg, wegräumen sollen, wenn es aus der U-Bahn aussteigen. Also im Grunde reicht wirklich ein Stück Papier, das man zweimal faltet und man kann mit dem Bundle dann das zu, und so kann man es einstecken. Man kann das auch teuer im Internet, man kann es auch teuer im Internet kaufen, aber es reicht wirklich ein Stück ein Stück frisches Papier. <lacht> genau. Sehr super, danke für Schicke ich, Schick ich auch mit, schicke ich auch mit. Ja, genau. Gibt es Fragen? Gibt es bei euch so Fragen, die ihr jetzt noch ganz kurz stellen wollt, weil die jetzt gerade auf eurer Zunge brennen und ihr denkt das muss ich jetzt fragen? Ja? Super Tipp, Sehr <lacht> <lacht> <Ja>, gerne. <lacht> Vielleicht kommen später noch Fragen, aber ich glaube, genau, genau. da war nichts. Ein bisschen was habe ich noch, und zwar über, ähm, über Reinigung und Desinfektion. Ähm, da, habe ich, da habe ich keinen Einblick jetzt, wie das in den Institutionen bei euch äh, geregelt ist. Aber ich gehe davon aus, dass es ähm, Vertragspartner, ob das jetzt jemand privater ist oder ob das ähm, Firmen sind, die zur Reinigung ähm, kommen, ähm, macht es euch damit einfach ähm, also macht euch damit einfach bekannt, was die zur Desinfektion und zur Reinigung verwenden, welche Intervalle die auch haben. Also dass, dass zum Beispiel, wenn ich sage jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, sind Jugendgruppen bei euch in den Institutionen und in der Zeit kommt keine Reinigungsfrau, weil die immer am Mittwoch kommt. Also solche Dinge einfach kritisch hinterfragen, ob man da nicht vielleicht ein bisschen, meistens ist es vom Budget her schwierig, mehr zu bekommen, aber vielleicht kann man es ein bisschen splitten, dass man sagt, man macht zwischendurch trotzdem eine Sichtreinigung, wo die Reinigungsfirma dann durchgeht, alle Türschnallen, alle freien Flächen, alle Sessellehnen, diese, diese, also wenn ihr Sessel mit Sessellehnen habt äh, und da einfach so eine, eine Wischdesinfektion oder eine Reinigung drüber macht. Es ist nicht immer die Desinfektion ähm, äh, notwendig, aber es, es ist bei, bei vielen Dingen schon ganz viel geholfen, wenn wirklich eine, eine, gescheite, eine gescheite mechanische Wischreinigung äh, passiert ist. Ähm, und ähm, wenn es wenn ihr Veranstaltungen oder so macht, auch wenn es nur 20 Personen oder so sind, überlegt es bitte auch, ähm, wenn es heißt, es beginnt um ähm, 20 Uhr ähm, und dann greifen 20 Mal auf jeden Fall äh, alle Personen, die eingeladen sind, greifen hin und machen die Türschnalle auf. Ob es da nicht gescheiter ist, für die zehn Minuten oder den Viertelstunde Einlass, einen, entweder einen Türsteher hinzustellen, also, einen Tür, also jemanden hinzustellen, der die Tür nämlich einfach offen hält mit seinem Körpergewicht. Es zieht nämlich dann auch meistens gleich zusätzlich, das hat noch eine lufthygienische Vorteil. Oder dass man für die Zeit kurz einen Keil einklemmen darf. Das ist brandschutztechnisch manchmal nicht möglich, aber das sind so kleine Überlegungen, wo ihr euch überlegen sollt, wie kann ich verhindern, dass äh, äh, eine Türschnalle von allen jetzt angegriffen wird. Ja, also ähm, ich, ich arbeite bei größeren Covid-Präventionskonzepten äh, COVID auch mit und da ist das eines der zentralen äh, Themen, ähm, welche Türen können offen bleiben, äh, wie lange dürfen sie offen bleiben, wie dürfen sie äh, offen bleiben und dann macht man es zu. Und dann gibt es einen, der mit Handschuhen zum Beispiel, können sich große Veranstalter halt leisten, die Tür öffnet. Barbara, es sind zwei ja? Sachen, weil, siehst du sie vielleicht im Chat, aber ich, also ich kann es dir auch gerne vorlesen, die Nicole und der Christian schreiben. Wegen Standard muss ein Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel denn haben, also dass sie gegen ja. helfen? Und da Christian fragt eigentlich das Gleiche, aber er fragt dann Hände Desinfektionsmittel, was ist wirklich gegen Covid-19 effektiv? Sterilium mhm. und was weiß Sie, also. Gibt es da Erfahrungswerte? Oder was? Ja, da gibt es Erfahrungswerte. Das, ist, das wäre auch noch eine... Danke für die Frage, das hätte ich nämlich jetzt vergessen. Das ist auch eine ganz eine wichtige Botschaft von mir. Ich habe euch in dieser Linksammlung, die ihr jetzt im Anschluss da noch bekommt, ist die Österreichische Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie mit dabei. Und dort gibt es eine Liste, wo Desinfektionsmittel gelistet sein müssen damit sie bestimmte Kriterien erfüllen. Also, dass sie zugelassen sind in einem Krankenhaus, dass sie zugelassen sind in einer Arztpraxis. Je weniger streng, also ähm, wenn ich vielleicht äh, eine Heilpraktikerin bin, dann muss ich nicht so hohe Ansprüche erfüllen und dann kann ich auch andere Hände desinfektionsmittel verwenden. Ich im Krankenhaus darf nur Desinfektionsmittel von der... Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie verwenden. Also wirklich auf der Liste einfach nachschauen, dass ähm, das Desinfektionsmittel muss äh, Virozid sein und auch noch ein, äh, ich habe vor, ich, es war in, also in Wien und Niederösterreich ist ja schon Schulbeginn in der, in der ähm, also seit der zweiten Septemberwoche und ich habe dann von einer Schul, äh, Volksschuldirektorin den Anruf gekriegt, ja, also die Kinder, die, äh, denen ist so schlecht, wenn sie sich die Hände desinfizieren und wir müssen das Desinfektionsmittel ändern und wechseln und, äh, was, was, und was sie tun kann und so weiter. Und ich habe gesagt, na, was haben Sie? Und dann bin ich draufgekommen, äh, sie hat äh, von einem äh, Vater, der selber sonst ein, ein bekannter Schnapsbrauer ist, der jetzt in der Corona-Zeit ein Desinfektionsmittel nach WHO-Kriterien selber brennen durfte und selber zu, zur Verfügung stellen durfte, das hat er der, Schule ges der Volksschule gespendet, nur das hat gerochen wie ein Obstler. Und das war natürlich furchtbar für die Kinder, äh, sich mit diesem Händedesinfektionsmittel äh, die Hände zu desinfizieren. Ich weiß, über Geruch kann man ewig diskutieren, aber ein Desinfektionsmittel, das nach Obstler riecht in einer Volksschule, mit dem brauche ich nicht anfangen, ja, also ganz eindeutig. So, so, solche, also das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Praxistipp auch noch am, <lacht> am Rande. Bitte. Zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe jetzt für unser Büro auch, ähm, ich war bei so einem, einem Pff, Discounter und da habe mir dann ein so ein Hand Barbara, jetzt sehe ich dich. Ich nehme mal jetzt. Ein ja, Dach. ich habe einen Anruf gekriegt. Habe ich habe schon weggedrückt. Entschuldigung. Und haben wir, also ich habe ein Handgel gekauft. Ich habe gedacht, das ist ja. ein Handdesinfektionsmittel. Ja. Ist aber riecht super nach Apfel. Ja. Mhm. Mhm. Und ist im Endeffekt eigentlich, glaube ich, nur ein Handwaschmittel mehr. Ist nicht, genau. Oder? Genau, also auch, genau. Gehabt, oder? Ja, also wollte, aber immer noch ja, immer noch besser als nichts. Ja. Ich verwende es auch, wenn ich, wenn ich also wenn ich einkaufen gehe. Ich bin in Wien wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe keine Angst, aber ich bin sehr vorsichtig. Wenn ich einkaufen gehe, entweder gehe ich nur mit meinem Sackel und wenn ich ein Wagel brauche, dann versuche ich es eh vorher zu desinfizieren. Und wenn das nicht geht, dann habe ich auch so ein Gel, sodass ich zumindest äh, dieses Reiben und es ist ja ein wenig äh, Chemie drinnen. Dieses Reiben ist schon ist besser als gar nichts. Okay. Ja. ja, genau. Danke gut. Ja, was gibt es noch für, für Fragen? Was kann ich noch beantworten? Jeder Frage sonst auch. Ähm, jetzt kommt dann die Zeit, wo man mit Jugendlichen, wenn man in einem Jugendzentrum zum Beispiel arbeitet, äh, dann fahre ich gerne mit denen in die Therme zum Beispiel. Ja? Mhm. Was würdest du dazu sagen? Ist Therme jetzt gerade nicht so ein super Thema oder sollte man Therme voran? Also, es ist so groß, eine, eine für mich große Frage, gell? Therme. Jetzt kommt die Thermenzeit. Jetzt kommt die Thermenzeit. Was gäbe es äh, an so alternativen Natürlich gibt es Alternativen, aber ja. soll man eher Thermen eher lassen? Oder, oder ich, also ich, ich weiß, ich. dass ich meine Jugendlichen, bei uns zu Hause ist es das Thema auch. Und mein Sohn hat jetzt aber entschieden, er wird nicht fahren. Die waren im Sommer, wie sie draußen liegen haben ja. können. Aber es, es geht um, die, es geht um, es geht um, um diese Belüftung und diese Durchlüftung, das ist einfach ganz schwer. Ja, also, solange man äh, diese Luftkonzepte, wenn ich in meinem Büro sage, so und jetzt sind wir zu dritt da schon 20 Minuten erinnern, jetzt lüftig schwind, dann kann ich es für mich entscheiden. Und das ist für mich halt so was Wichtiges oder so ein Maßstab geworden, mhm. äh, zu sagen, okay, das mache ich oder das mache ich nicht. Wenn es ein super schöner Tag ist und es noch. 13, 14 Grad hat, dann setze ich mich mit dem Bodemantel neben der Sauna hin draußen, dann wird es gehen. Wenn es ja. 4 Grad Minus hat, bleibt. Okay. Ja, also man kann sich dann überlegen, soll man das wirklich machen oder was für ja. Strategie könnt ihr dann tun, dass man in die Therme fahren kann, zum Beispiel. Ja. Genau, ja, so genau, genau, genau. Mhm. Gibt Fragen? Rein in den Chat. Es kann auch nicht sein, dass ihr keine Fragen habt. Also ich könnte Barbara <lacht> durchlöchern. <lacht> Mit Fragen. Also rein in den Chat. Fragt einfach nach. Und traut euch. Oder Barbara, gibt es Möchtest du nur irgendwie, also gibt es für dich, dass du nur unbedingt was sagen oder dürfen wir eh Fragen stellen? Ja, unbedingt Fra Fragen stellen, aber ich habe auch noch einen Punkt gefunden, über den ich noch, auch noch mal was, ähm, was reden kann. Oder eine Frage, die vielleicht auch noch gekommen wäre, ist die Frage, äh, wie schützen uns Einweghandschuhe? Weil das ist ja auch in, in verschiedenen Institutionen, ähm, auch wird es unterschiedlich gesehen. Was kann der Einweghandschuh oder was kann der Einweghandschuh äh, verhindern? Ähm, und da, da geht es für mich darum, ähm, gut zu überlegen, was möchte ich. Möchte ich äh, mich schützen oder den Mitarbeiter schützen? Möchte ich ähm, aufpassen, dass ich nicht, weil ich viel angreifen muss, äh, vermeintlich äh, also Schmierinfektionen verbreite. Ähm, das Problem beim Handschuh ist, dass man auf den Händen genauso schnell schwitzt wie überall sonst. Und jeder weiß, bei welchen Temperaturen oder bei welchem Gewand und so weiter er zu schwitzen beginnt. Ich zum Beispiel weiß für mich, wenn ich 20 Minuten ähm, im Haushalt irgendwie putze oder so, äh, sind die Handschuhe darunter äh, nass und feucht. Und das ist dann die große Gefahr. Äh, dass, ich beim, äh, dass ich beim Ausziehen äh, die Hände im Grunde schmutzig habe. Ich muss die ha Hände nachher waschen äh, und ordentlich abtrocknen und dann wieder neue Handschuhe anziehen. Also der Handschuh ist kein äh, Heilmittel, dass irgendwas nicht weitergetragen wird. Es ist nur eine Barriere, auf der es dann wieder weitergetragen wird. Mhm. Genau. Eine Frage mhm. und zwar von der Elisabeth. Wie schaut es aus mit gemeinsames Kochen in der Küche mit Jugendlichen? Platztechnisch sind keine zwei Meter Abstand möglich. Also im Jugendzentrum tut man ja gerne miteinander kochen. Das ist so. Mhm. Ja. Schön. Ähm, wie groß wird die, wäre die Gruppe? Ist das, Also das, zwei, zwei oder drei Fragen. Wie groß ist die Gruppe? Okay. Und ist die Küche zum Beispiel in, in einer Länge oder ist es ein, ein Arbeitsblock, um den herum wir stehen? Ähm, wenn das mit mund nasen passiert, also kann ich mir schon vorstellen, dass ich äh, das gemeinsame Kochen, dass ich das, also, dass ich das versuche durchzuführen. Da darf halt niemand dabei sein, der jetzt auch krank ist oder wenn sich jemand unwohl fühlt oder so, dann ähm, sollte also sollte das sichern, der sollte nicht dabei sein, aber ähm, wenn man sagt, man versucht es jetzt eine halbe Stunde lang, irgendwelche Vorbereitungen, ähm, vielleicht gibt es auch andere Räume, wo man dann einen Petersil schneiden kann oder die Erdäpfel schälen kann, also ähm, auch da ein bisschen, ein bisschen vereinzeln, also in der, in den, aus der Gruppe heraus vereinzeln manche Tätigkeiten. Und mit, mit, mit mund nasen das würde ich auf jeden Fall machen. Da war aber jetzt noch eine Frage, ich kann das immer nur ganz kurz lesen. Ja, also jetzt ist wieder eine neue Frage gekommen, sie hat nur dazu geschrieben, es ist eine längliche Küche, sie müssen also nebeneinander stehen, aber ich glaube, du hast das jetzt trotzdem eh beantwortet. Okay. Eine neue Frage ist dann auch wieder da, ah, das ist eine super Frage, finde ich. Also sind alle Fragen super, aber wie hätte ich vielleicht nicht mehr angestellt. Muss ich beim Kartenspielen jede Karte nach dem Spiel desinfizieren oder reicht es, wenn alle Spieler vor dem Spiel die Hände desinfizieren? Also die Karten müssen sicher nicht nachher desinfiziert werden. Vorher ordentlich Hände desinfizieren oder Hände waschen, also eine ordentliche Händehygiene. Und nein, nicht essen dabei, nicht also Snacken oder so, ja, sondern wirklich die Konzentration aufs Kartenspiel. Ich glaube, das ist was wichtiges. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich sonst immer wieder die Hände ah, ziehe. Ja, klar, Mund ah, mir sicher. Genau, genau, genau. Ja, okay. Also das ist auch etwas. Essen ist eine selektive Tätigkeit, die mit keiner anderen ähm, Form der Beschäftigung in solchen Gruppen stattfinden sollte. Der, der ist, ist. Wir versuchen es auch, also wir haben sehr kleine Sozialräume, wir versuchen auch so, ähm, dass man beschränkt, äh, also, ähm, je, also dass jeder Zweite ist und die anderen, wenn trotzdem noch zwei andere im Raum sitzen, äh, haben mund nasenschutz und dann macht man es umgekehrt. Mhm. In den Arbeitsräumen kein Essen, kein Trinken, keine, bei der Dienstübergabe kein Essen, kein Trinken. Das, das sind ziemliche Einschnitte. Ein, also für, unsere, für unser Personal ist das ein ziemlicher Einschnitt, weil man ist in den Dienst gekommen, hat sich einen Kaffee runterlassen, hat gefragt, wie war der Nachtdienst und dann hast du die Dienstübergabe gekriegt und das, das machen wir nicht mehr. Also der, der einen Kaffee trinkt, ist im Sozialraum, aber nicht bei der Dienstübergabe. Ja. ja. Welche Fragen habt ihr noch? Rein in den Chat mit euren Fragen. Aber die Kartenspielfrage finde ich super, weil die mhm. habe meine mir auch schon öfters überlegt, wie denn das so sein kann, muss, soll. Ja. Adi Nadine schreibt, und zwar: Wie soll man das mit dem Desinfiz Desinfizieren von den Controllern bei der Xbox oder bei der PlayStation am besten handhaben? Ähm, dass die Jugendlichen selber äh, ihre Controller, da kann ich nicht weiterlesen. Ja, dass die Jugendlichen selber ihre Kontrolle desinfizieren, hat bei uns nämlich gar nicht, genau gar nicht funktioniert. Ja? also Really? Oh, okay. <lacht> ähm, das heißt, ihr habt Tücher gehabt und äh, Desinfektionsmittel und mit dem haben sie das selber desinfizieren müssen und das haben sie einfach nicht gemacht. Mhm. Okay, ich sehe die Frau Schenk nämlich gerade. Ja. <lacht> ähm, äh, also ich, da geht es schon darum, also wie, wie möchte ich Prozesse aufstellen? Und wenn der Prozess äh, Controller für jemanden, damit er spielen kann, äh, wie bekommt er den? Der endet nicht, er lässt ihn liegen und desinfiziert nicht. also also es muss, irgendein, es muss es muss eine, ein, ein Regelwerk geben, wo man sagt, auch das Reinigen dieses Controllers ist jetzt wichtig und gehört dazu. Also äh, hygienisch ist es keine Frage, es muss sein. Es, da gibt es überhaupt kein, gar, gar keine Diskussion. Aber dass jemand sagt, er macht es nicht, ist, ist fahrlässig. Also... Also einfach ein Konzept überlegen, wie man das am Kleinsten macht. Damit das funktioniert. Ja, also ich, ich tue mir jetzt ein bisschen leichter, weil ich sage, bei uns machen das dann natürlich die Kindergartenpädagoginnen für die Kinder. Ja. Aber. Im Jugendzentrum ist das ganz anders, gell? Also das ist sind ja. genau. in eigenen Räumen oder was auch immer. Also es ist jetzt ganz genau. anders. Aber da muss man sich einfach echt überlegen. Vielleicht. Nadine, vielleicht kannst du nachher mit anderen noch quatschen, wie die das vielleicht und Vielleicht haben mhm. welche Ideen, wie sie das im YouTube genau. so gut funktioniert. Ja. Tina hätte noch eine Frage. Also, Nadine, ist das für dich okay oder willst du noch weiter? Deine Frage, ist jetzt so mit was? Okay. Ähm, ah, der, der Matthias schreibt aber jetzt, bevor ich der eine Frage mache, der, der Matthias sagt, reicht es nicht, wenn man die Hände vorm Spülen einfach desinfizieren lässt? Wegen den Controllern brauche ich die Kontrolle dann überhaupt nur desinfizieren? Also wenn ich weiß, wie meine Kinder spielen und auch einmal schwitzen dabei und ich ja. weiß nicht was, dann es, muss, es soll, schon, soll schon gereinigt werden. Okay, ja. okay, danke. Jetzt kommt die Bettina. Bettinas Frage auch auf einem Jugendzentrum ist, bringt das Fiebermessen vor dem Eintreten etwas? Weil jeder Erkranke hat ja nicht Fieber. Genau. Ähm wir, wir haben, ich glaube, wir messen erst seit eineinhalb Monaten Fieber im St. Anna Kinderspital, weil wir uns da dem beugen haben müssen, dass wir ständig gefragt wurden, warum messen ihr nicht Fieber? Weil alle Fieber messen. Aber es ist komplett, äh, äh, also es hat keinen Nachweis darüber oder die Chance, dass ich tatsächlich jemanden finde, der Covid-positiv äh, ist, ist ist nicht gegeben. Vor allem jetzt. Also wir haben zwar Thermometer, die die Umgebungstemperatur äh, korrigieren. Mhm. Aber wenn es jetzt kalt wird, ähm, wird die Chance, dass man jemanden findet, äh, einfach geringer. Es ist eine Vorgabe äh, des Gesundheitsministeriums äh, in vielen Bereichen. In vielen, äh, ja, in vielen Bereichen einfach. Und die Sinnhaftigkeit ist... Nicht, ist nicht bewiesen. Es ist, es ist tatsächlich so. Ja, gute Frage. Weitere Fragen rein in den Chat mit euch, bitte. Also wenn sie Fragen habt. Genau. Hm. Manchmal hat man so viele Fragen, aber genau dann weiß man sie nicht. Gell? Also wenn man sie richtig stellen könnte, dann ist es so, dass es ihnen nicht einfällt. Ja? Aber ich habe einen Hinweis, auf meiner Präsentation ist auch eine E-Mail-Adresse und ihr könnt mir die Fragen auch einfach wirklich im Nachhinein einfach, einfach die Frage schicken und ich finde ich find ganz sicher äh, eine Antwort oder ich weiß, wenn ich, wenn ich fragen könnte oder irgendeinen Literaturhinweis, wo man nachlesen kann und genau. Super. Danke, weil das passiert mir ganz oft, muss ich sagen. Ja, ich, mir auch. und, die, und so dann. <lacht> genau. <dann. lacht> genau. Danke, Barbara, dass du die da hast. Wart, warte, warte, warte, was, ich Buffet was essen bei kind, Buffet Buffet essen ist Buffetessen bei Kindern in der Schule. Okay, Buffet, essen bei Kindern in der Schule. Wie, Elisabeth, was meinst du damit? Meinst du eigentlich, irgendwie, wenn jeder zum Buffet hingeht und sich jeder selber nimmt, wie dramatisch das ist oder so? Was, also, das würde ich jetzt interpretieren. Aber vielleicht, na, äh, Elisabeth, schreib, was du genau meinst. Gell? Oh. Oder es ist die Frage, ob es die Buffets, diese Cafés, Buffets in den Schulen, wie weit die, weil die sind ja sehr limitiert. Und soweit ich weiß, sind das äh, Limitierungen aus dem Präventionskonzept vom, Bund, vom Wissenschaftsministerium. Ähm, ja, also da, da, kann, da kann man... Da kann man wenig, da kann man selten was, was noch dazu beitragen, weil die einfach sehr ans, ans Wissenschaftsministerium ja, ge, also ge, gekoppelt sind. Ja, Sie meinte Elisabeth mit den äh, Schulbuffets, kann das hygienisch ablaufen? Na. <lacht> nein, nein. <Okay. lacht> Danke, großen Buchstaben. <lacht> okay, nein. Ähm. Die Nathalie hätte, also ich, Elisabeth, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was hilft, aber das ist die Antwort dazu. Wenn du noch was dazu sagen willst, oder so, dann kannst du gerne in den Chat schreiben. Nathalie hat noch eine Frage und zwar zählen übergewichtige Menschen auch zur Risikogruppe? Ähm, zur Risikogruppe, die in irgendeiner Art und Weise freigestellt wird, nicht, aber durch die Veränderungen, die im Körper durch das Übergewicht passieren schon, also übergewichtige, auch Kinder und Jugendliche, haben ja oft schon eine, eine, äh, Probleme der Leberverfettung oder auch Probleme in der Lunge und dadurch steigt, ähm, äh, dadurch steigt einfach die, die Gefahr, mit bestimmten Symptomen schlechter umgehen zu können. Das schwierige ist, man kann dieses Virus nicht einschätzen. Also ich habe eine, eine, eine Freundin, die ist eine Physiotherapeutin, die ist eine Sportlerin, ein, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, die versucht seit zweieinhalb Monaten wieder auf die Füße zu kommen. War unfassbar, ja, unfassbar. Wir haben, zwei, wir haben Gott sei Dank im Haus bis jetzt erst zwei Mitarbeiterinnen, die haben die eine war ziemlich krank, das war ein gescheiter Infekt, die hat drei Wochen Krankheitsphase hinter sich, aber kommt jetzt wieder zur Arbeit und der geht es gut. Die andere hat nur einen Geschmacks- und Geruchsverlust gehabt und sonst ist nichts gewesen. Also es ist so, es ist teilweise wirklich ganz schwer, was vorauszusagen auch. Genau. Barbara, es wäre bei meiner Uhr, also einer von meinen Uhren Zähne. <lacht> oh, einer, auf meiner, einer von meiner fast auch, aber es gibt jetzt eine Frage es noch. noch wie eine mit, Frage. Und genau Fragen. mit gemeinsamen Autofahrten aus. Ähm, tja, äh, Autofahrt zu fünft in einem Autobus, okay. Autofahrt zu fünft in einem äh, kleineren Auto, schwierig. Und Autofahrt also, in einem Bus, einen gemieteten Bus, am großen. Aber trotzdem cool. Nein, also ich habe keine Raumlüftungshygiene. Ähm, da wird gegessen und getrunken drinnen, nein, no, nein, no, nicht. Das ist ja auch mit ein Teil dieses Sozial, ich, mein, ich habe es geliebt auf irgendwelche Jungschalager und sonst irgendwo hinzufahren, aber nicht wegen dort, sondern wegen der Fahrt. Ähm, also schwierig, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Äh, es bringt mir nichts, wenn ich ein. ein ähm, ein, ein, ein, eine Jugendherberge alleine für meine Schulklasse, sage ich jetzt ein bisschen überzogen, gemietet habe und äh, im, im Zug äh, mit zig anderen dann äh, fünf Stunden dorthin fahre. Also, mhm. wenn es irgendwie vermeidbar ist, äh, gemeinsame Auto, Autofahrten nur mit Haushaltsangehörigen. Ja. Ähm, ah. Jetzt kommen die Fragen. <lacht> <lacht> <Na gut. lacht> äh, wenn die Fahrt kurz ist, 20 Minuten, ist es so, dass ähm, auch wir auch da wissen, wenn einer davon in diesem Auto ein Super-Spreader ist, dann hat der Kontakt wahrscheinlich von eineinhalb Minuten gereicht. Also empfehlen kann ich es nicht. Ja, das es geht, es, geht nicht, es geht nicht momentan. Es geht nicht momentan. Die Frage von Christoph, wie geht man damit um? Wir versuchen alle nach bestem Wissen und gewissen, alle möglichen Hygienemaßnahmen und Empfehlungen umzusetzen. Und dann sieht man, wie die Jugendlichen zu dritt aus der gleichen Trinkflasche trinken. Um ja. nur ein Beispiel zu nennen. Kinder tragen ja. am Weg in die, kleinen, in die Klasse und Nasenschutz und stehen dann nach der Schule in großen Amtsammlungen beieinander. Ja. Ja. ja, sehen wir leider genauso. Ist wahrscheinlich ganz egal, in welchem Bundesland, in welcher, in welcher Stadt oder sonst irgendwo, wenn das kein. Es werden Masken getauscht wie, wie, wie also Tamagotchi, Bärlein oder sonst irgendwas. Das, das ist echt schwer. Und es ist so eine neue Kultur, die die, die Kinder und die Jugendlichen auch, auch lernen müssen. Mhm. Meine Mama hat einmal gesagt, weißt, äh, meine, meine Eltern sind beide 80, und meine Mama hat gesagt, weißt, für uns ist das jetzt ein Schmoren, weil mein Papa, ich kann nicht aussehen. Aber Barbara, was worden im Krieg? Wir haben, es hat Kassen, Fliegeralarm und du hast äh, gewusst, die nächsten fünf Stunden bist im Keller. Und das hast gemacht, da hat es keine Diskussionen gegeben. Das kennt, das kennen wir nicht mehr, Gott sei Dank, das kennen unsere und kennen unsere Kinder nicht mehr. Also diese Konsequenz von äh, äh, Maßnahmen und die Auswirkungen von Maßnahmen, wenn ich sie eben nicht mache oder wie ich sie mache, ich glaube, das ist etwas, was schon an uns Erwachsenen, allen, an ihnen genauso wie an mir liegt, äh, da nicht besserwisserisch, sondern eben pädagogisch wertvoll begleitend ähm, aktiv zu bleiben. Aktiv zu bleiben, sagen wir so. Mhm. Genau.